Und los geht's, Reifen über 4 und das wird schwer. Also das ist jetzt eine lange Aufgabe, das geht darum Funktionsdiagramme erkennen und auch Variablen in diesen Funktionsdiagrammen zu erkennen. Und jetzt hier, boi, boi, boi, wie viel ist der Y-Achsenabschnitt äh, bei jedem Diagramm, also bei jedem die Diagramm, die hier zu sehen sind. Oh, da sieht man eh klar, hier für all diese drei Funktionen, hier ist eigentlich schon Abschnitt 0, da ist es, keine Ahnung wie viel, so circa 1,7 oder sowas. Und bei diesen Funktionen kann man es auch eh leicht hier, ist es für die grüne Funktion 1. Für diese Funktion 0, für diese jetzt hier minus 0,5, als auch für die rote und für die orange ist es minus 2. Und dann hier ist es für die grüne 1, für die äh, blaue minus 1 und für die rote minus 2. Ja? Einfach immer ablesen, wo die y-Achse äh, abgeschnitten wird. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Äh, wie viel ist die Steigung, na, wie viel ist die Amplitude, die Periode in den Sinusfunktionen? Gibt es bei manchen eine Winkelverschiebung? Wenn jetzt das hier die Sinusfunktionen sind, sind die sind ohne Winkelverschiebung eindeutig, weil sie alle bei 0 den Wert 0 haben, an der Stelle 0. Und äh, diese Funktion hier, die grüne, hat die größte äh, wie heißt es wieder äh, Amplitude. Nee, äh, ja. Die ist 2,5, das sieht man da oben. Die Aplitude von dieser ist 2, die von dieser 1 und von dieser 0,5. Und Verschiebung hat eindeutig diese Funktion, weil sie halt äh, an der Stelle nicht 0 ist. Und äh, sonst gibt es jetzt kein weiteres Kommentar. Gut. ja passt schon und äh, was ist dann die nächste frage wie viel ist äh, die steigung der linearen funktionen ja das ist nicht so leicht da äh, das geht schon man kann hier zum Beispiel jetzt bei dieser Funktion Delta y ist hier 2 und Delta x ist hier 1. Also es ist gleich mit plus 2, weil das nach oben geht. Bei dieser Funktion, wenn man ein bisschen aufpasst, sieht man, dass der Unterschied hier von y 3 ist. Und bei, wenn der Unterschied von x 1 ist, also es ist 3. Bei dieser Funktion ist es e-parallel zu dieser, das haben wir schon gesehen, also das ist halt 2. Bei dieser Funktion, das ist sicherlich negativ, das geht nach unten. Und wir sehen jetzt vor... Ein eine, eine, eine Schritt in x ist äh, y äh, x. Ein Schritt in y Entschuldigung ist äh, zwei Schritte in x. Das bedeutet, dass die äh, Steigung ein halbes ist. Ja? Und ja, wir haben eh schon A. Und äh, also minus ein halbes für diese und für diese plus ein halbes. Gut. Und dann äh, sei das die quadratische Funktion. Bei welcher Funktion ist a negativ bzw. Äh, positiv. Wo ist der Betrag von A? Größer. Und es gilt da bei diesen Funktionen, je breiter die Funktion, desto kleiner das A. okay Das bedeutet, das hier hat ein kleines A und die beiden haben ein größeres A. Und was gilt dann noch? Wenn Sie nach oben schauen, dann haben Sie ein positives A. Und wenn Sie nach unten schauen, wie hier die Grote, dann haben Sie ein negatives A. Fertig. Dann, was kommt danach? Warum sei das die exponentielle Funktion? Bei welcher Funktion ist a negativ bzw. positiv? Wenn a negativ ist, ist die Funktion unter der Achse, ganz einfach. Und die, die zwei sind unter der Achse, der x-Achse meine ich. Und das bedeutet, das sind jetzt mit negativen a und all die Reste sind mit positivem a. Und was ist dann noch dazu gefragt? Uiuiuiui. Ui, ui. Äh, wo ist der Betrag von A größer? Das ist nicht leicht zu erkennen. Äh, es gibt nur hier kann man den Unterschied zwischen den beiden erkennen, dass hier, wo es äh, abrupter ist, irgendwie, ja, dass das A äh, halt größer ist. Sonst ist es wirklich sehr schwer zu erkennen. Und äh, bei welcher Funktion ist B negativ? Also die Hochzahl hier. Ja, wenn B negativ ist, das bedeutet, die Funktion ist nicht mehr steigend, sondern äh, monoton fallend. Ja, und das passiert hier nur bei dieser Funktion. Da ist B negativ. Ja? Äh, und was ist dann noch gefragt? Äh, wo ist der Betrag von B größer? Äh, das ist jetzt nicht so leicht. Ja, lassen wir es. <lacht> das erklären wir jetzt nicht. Das ist nicht notwendig. Und in welchen Intervallen sind die quadratischen Funktionen, die Sinnefunktionen und beziehungsweise die indirekte Proportionalität steigen bzw. Fallend. Ja, also steigen bedeutet, das geht nach oben. Also, diese Funktion zum Beispiel geht nach oben da von 0 und weiter aus und bis zu 0 ist sie fallend. Diese Funktion ist bis zu diesem Punkt, so circa 0,7, ist sie fallend und dann ist sie steigen und so weiter und so fort. Ja, diese Funktion ist immer fallend. Diese Funktionen sind alle steigen nach oben. Äh, die, äh, die, die, die. Äh, in direkter Proportionalität sind hier beide nach oben, also steigend und hier sind sie beide nach unten, also fallend. Und jetzt hier sei das die indirekte Proportionalität, bei welcher Funktion ist a negativ bzw. Negativ. Das ist in diesem Fall eh leicht zu erkennen, weil wenn jetzt hier a negativ ist, minus 2 zum Beispiel und x eine negative Wert, minus 2 auch, das ist minus durch minus, das wird. Plus sein. Das bedeutet, wenn x minus ist, wird das Ganze plus sein. Also wenn x minus ist, hier muss äh, y plus sein. Also das ist es nicht. Das ist es, ja, wo das a halt negativ ist und hier ist das a halt positiv. Und gibt es keine andere Frage? Brum. Gibt es in irgendeiner garne Funktion und ihre Umkehrfunktion? Das ist wieder nicht so leicht äh, zu erkennen. Bei exponentiellen Funktionen haben wir schon gesehen, dass die Umkehrfunktion einer Funktion ist, die Logarithmusfunktion ist. Aber die gibt, die wird hier nie irgendwo dargestellt. Hier kann man eindeutig nicht bei diesem und diesem äh, Diagramm keine Umkehrfunktionen. Sie sind halt auf diese äh, äh, Diagonale, die über äh, 0 geht, äh, gespiegelt, die äh, Umkehrfunktionen. Und hier könnte man schon von Umkehrfunktionen äh, von sich selbst äh, reden, weil halt das ist eine Funktion. In diesem Fall glaube ich 2 durch x und das bedeutet, äh, die, die äh, Funktion selber ist tatsächlich die Umfunktion äh, von sich selbst. Wenn man y ist gleich 2 durch x schreibt, man das x und das y äh, äh, äh, äh, tauscht, dann hat man wieder äh, x ist 2 durch y, was eigentlich die gleiche Funktion ist. Ja? Also die Umkehrfunktion ist doch die gleiche. Und hier in diesem Diagramm gibt es tatsächlich zwei Funktionen, die... Äh, gespiegelt sind über diese Achse, die durch die 0 äh, geht, geht. Also man sieht diese grüne Funktion und diese rote Funktion, die treffen sich an diesem Punkt minus 1 minus 1 und sie haben immer gespiegelte Punkte. Also wenn hier der Punkt 1 0 ist, dann ist es 0 1 hier. Wenn hier der Punkt äh, 3 1 ist, ist für diese Funktion hier 1 3 und so weiter und so fort. Das bedeutet, das sind vollständig gespiegelt. Gut noch ein Weg, also zu erkennen, wie äh, die, äh, was eine gespiegelte Funktion ist. Und ich glaube, ja, das war etwas lang jetzt hier, aber wie auch immer, langsam das wieder noch einmal schauen, äh, ja, wegen Zeitbegrenzung äh, muss ich etwas schnell äh, reden, aber es gibt halt die Funktion unten, immer langsam und noch mal schauen, ja. Gut, ich glaube, es gibt jetzt hier nichts anderes zu sagen, ja. gut, danke sehr.